und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Diesmal bin ich nochmal mit anderen Crew unterwegs. Das ist der Andi, ein Snowboard-Kollege der ersten Stunde des Snowboards quasi. Ja, nicht ganz, haben wir heute schon bestellt, <lacht> Unsere aber fast. Und ja, hier wieder bekannt. Jetzt schon Nico. Der ärgert mich schon wieder. Und Ali ist heute auch auf dem Snowboard. Aber Der möchte ja anonym bleiben <lacht> mit James Bond Board. Zeig her die Unterlage. Yes! Dum -dum -dum -dum -dum -dum. Ha ha ha. So, wir steigen jetzt auf den Schwarzkugel auf. Der Rest hat uns schon verlassen. Die faulen Säcke, hey. Aber gut, schauen wir mal, ob sich rentieren. Da geht's rauf für uns. In die Sonne. Oh, <lacht> für einen von uns geht's auf jeden Fall rauf. <lacht> Der andere kämpft. Seid fast beiseite. Kennt ja jeder. Einbrechen gehört dazu, wenn man ohne Fälle geht. Aber am Grad ist eigentlich super zum Gehen. Jetzt haben wir es bald geschafft. Die letzten Meter noch auf dem Gipfelgrad und wir haben Glück, die Wolke ist auch weggezogen und es ist zwar noch bewölkt, aber im Moment hätten wir beste Sicht. Drückt uns mal die Daumen, dass es so bleibt. So, oben sind wir. Nicht ganz alleine, aber egal, hauptsache oben. Um. Jetzt schauen wir mal in den Hang rein, oder? Genau. Cool! Hehehe <laughs> Yee-hoo!